Ja, herzlich willkommen hier wieder bei Kurz und Knackig von Elektra. Heute wieder mit einem Gast, der ja, schon sehr lange bei Elektra ist, nicht wahr? Jawohl, ich bin Horst und ich bin äh, schon so 14 Jahre schon bei Elektra. Äh, sei es äh, nicht so theatermäßig, auch bei der Kleinkunst, aber auch gesungen. Ne? So, sag mal, 14 Jahre ist eine ganz lange Zeit. Da hast du bestimmt in vielen Stücken mitgespielt. Gab es denn irgendwas Witziges, was du so im Nachhinein noch weißt? Also da fällt mir die Rolle äh, in einem Stück, das spielte in meinem Krankenhaus. Und da hatte ich, hatte ich zwei Gipsarmen und äh, passend der Name Herr Klopfer war ich. Zwei Gipsarmen? müssen es ja sicher wissen. Ja, das wissen die bestimmt. Aber mit zwei Gipsarmen stelle ich mir schwierig vor auf der Bühne. Ne? Da kommst ja... Musst ja immer aufpassen, dass du überhaupt auf Toilette gehen, ist ja gar nicht. Ja, das stimmt. Also ich kam ganz schön in Schwitzen ab und zu. <lacht> ja, und äh, ja, wir dürfen ja noch nicht so viel verraten, aber so ein bisschen was teasern wir ja immer an für das neue Stück. Im neuen Stück bist du nicht dabei, aber du bist der wichtigste Mann hinter der Bühne, denn du bist für die Requisiten zuständig. Nicht? Wie kam es denn dazu? Ja, äh, man will ja immer aktiv mitmachen und das äh, äh, mache ich, mach ich ja gerne. Es nennt sich als Inspizient, der hinter der Bühne alle Fäden in der Hand hat. Und das habe ich auch mal auch beruflich gemacht an der Schaubühne in Berlin. Hey, hey, da musst du ja auch wissen, okay, da brauchen wir jetzt drei Flaschen auf der Bühne und fünf, fünf Stühle oder so. Das musst ja, du dann? Äh, da, man muss quasi mitdecken, äh, was man alles für Requisiten braucht. Und äh, das. Ist das alles in meiner Hand und ich besorge das dann alles. Aha, sehr interessant. Ich weiß ja, neben Elektra bist du ja noch weiter aktiv. Also auch vor der Kamera. Jawohl, ich bin äh, Kumparse, als Komparse tätig. Äh, früher äh, hatte ich äh, Drehtage bei Babylon Berlin, vierte Staffel. Und dann gehe ich äh, mit den Spanderfahren. Ein Spandau viel wandern in In- und Ausland. Ah. Und da, da steht ja demnächst auch was an, ne? Was, wo gehst du ja, da hin? Ja, nächste Woche bin ich bei der Weltmeisterschaft in Schwarz, das ist in Österreich. Und im Oktober eine Woche bei, den, bei der Europiade in Silian äh, Publach, das ist äh, Südtirol. Hey, hey, Na, dann wünschen wir dir viel Freude. Und äh, hast du noch etwas zu sagen für unsere Fans? Ich meine, wenn, wenn wir uns erst nächstes Jahr wiedersehen. Ja, äh, wir... Wir überbrücken ja diesmal, äh, dank Sascha, äh, mit diesen kurzen Videos äh, bis Mai. Wenn unser neues Stück rauskommt, schaut einfach mal auf YouTube auf unserer Seite. Gut, na dann, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Wandern und auch hier bei Elektra. Und für alle anderen, wir sehen uns. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss. <lacht>